Wir werden in dieser Woche den Untersuchungsausschuss AMRI einsetzen, mit dem geklärt werden soll, was äh, alles um äh, den Fall AMRI schief gelaufen ist. Es kamen in den letzten Wochen ja immer wieder neue Informationen. Und äh, äh, da finde ich schon, muss der Deutsche Bundestag klären, was ist äh, schief gelaufen. Wir hoffen natürlich, dass äh, die Länder, in denen äh, Amri auch unterwegs war, mitmachen und die notwendigen Auskünfte geben. Ich appelliere an die Landesbehörden in Berlin und äh, Nordrhein-Westfalen, dass sie dem Untersuchungsausschuss auch die notwendigen Informationen zur Verfügung stellen. Es geht schlicht und ergreifend um die Frage, was muss anders werden, damit so etwas nicht mehr passiert. Wir haben dann in dieser Woche auch einen Antrag äh, zum Antisemitismus in unserem Land, im Deutschen Bundestag. Das war mir ein ganz wichtiges Anliegen. Wir haben leider Gottes noch immer ein hohes Maß antisemitischer Äußerungen. Wir haben auch Angriffe auf äh, jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger und das ähm, wollen wir auch dadurch besser in den Griff kriegen, dass wir einen Antisemitismusbeauftragten beim Bundesinnenminister installieren. Das war auch ein Wunsch des Zentralrats der Juden. Und ich möchte, dass wir dem Wunsch auch folgen. Und das steht auch in dem Antrag drin, den wir im Deutschen Bundestag zur Beratung haben. Dies ist auch deshalb notwendig, weil wir natürlich alle wissen, dass es neben den Rechtsextremisten in unserem Land auch eingewanderten Antisemitismus gibt, wie wir gerade in äh, jüngsten Tagen gesehen haben, als äh, israelische Fahnen vor dem Brandenburger Tor verbrannt wurden. Und es muss dann auch bis in unsere Schulen hinein gehen. Es muss klar sein, wer in diesem Land leben will, darf kein Antisemit sein. Das dürfen wir nicht akzeptieren. Und äh, wir werden dann in äh, dieser Woche die Unionsfraktion einen Antrag einbringen, den wir mit den Sozialdemokraten in den äh, Sondierungsverhandlungen auch besprochen haben, dass der Familiennachzug ausgesetzt wird und dass wir ein neues Gesetz zum Familiennachzug machen mit einer äh, humanitären